Anlage, die ein bisschen anders ist als die, die du schon von YouTube kennst. Und was genau daran anders ist, das erkläre ich dir nach einer kleinen Animation, damit du schon einmal eine Vorstellung davon bekommst, wie genau sie aussehen soll. Bitteschön! Das war die kleine Animation. Ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze jetzt mal im SketchUp vorzuanimieren, damit ich ein paar Anhaltspunkte für euch habe, damit das so ein bisschen flüssig durchläuft. Ja, ich fange halt gerade an. So, und jetzt zeige ich euch genau, diese, Abs was diese Absaugung besonders macht. Habe ich ja eben gesagt. Ne? Und da geht es jetzt los. Punkt 1. Sie ist in einem sehr beliebten... Thanos Systema Format erstellt. Komm, das Bild, ist ein, das Bild ist ein Like wert. Also, wer ihn nicht kennt, Thanos äh, ist aus dem sehr geilen Film auch aus Marvel's Adventures, der Bösewicht. Und als der geschnippt hat, war das halbe Universum tot. Und dabei ist tatsächlich dieser Systemanstalt. Weil denken, haben wir die Quatsch, frei erfunden. Punkt 2. Genau, der Hauptfilter, das hat mich ja quasi bei der anderen, äh, bei der originalen Absaugung immer ein bisschen gestört, dass äh, ich immer den Staubsauger von oben aufmachen muss, um an den Hauptfilter zu kommen, wenn ich den sauber machen möchte. Ja. Also das ist der originale, den habe ich jetzt verbaut, der originale CTL, äh, der halt in den CTL reinpasst und in viele andere äh, Absaugmobile von Festool muss ich jetzt das mit Werbung kieren? Ich weiß es nicht. Ich nenne es einfach Werbung. okay? Und ja, den kann man jetzt hier durch dieses Deckelfach ganz einfach werkzeuglos, kommt man da werkzeuglos dran, also einfach nur aufmachen. Ich werde da hier noch, so weit ist es jetzt noch nicht, so ein kleines Loch reinmachen. Und dass man da bequem drankommt. Und hier hinten werden wahrscheinlich ein paar Magnete rankommen. Und hier vielleicht eine Not oder ein Plättchen dahinter. Das weiß ich noch nicht, wie ich es löse. Im Real, das ist wie gesagt äh, der Plan, den ich gerne mal mache. Und das jetzt auch für das Video entdeckt habe, weil man kann einfach schön was darstellen. Und im SketchUp kenne ich mich eigentlich schon ganz gut aus, würde ich sagen. Und äh, deswegen habe ich jetzt dieses Format gewählt. So, und das ist der Punkt 3. Der Auffangbehälter. Ne, also ähm, da, wo der Zyklon den Schmutz abschneidet, 98% von dem Schmutz. Und es haut auch wirklich hin. Also die Dinger sind super. Äh, landet ja hier unten drin. Ich habe festgestellt, äh, es landet wirklich nur punktuell hier drunter. Ne, also ähm, in der Version werde ich wahrscheinlich hier noch eine Abtrennung reinmachen, damit man oder ich halt... Äh, hier noch ein bisschen vielleicht für zubehör oder so kann man da noch was rein machen aber äh, damit ihr das auch wisst in der höhe hier das sind jetzt zehn cm glaube ich genau so groß habe ich den auch gebaut äh, ist dann hier schluss ne? also äh, der staub geht dann eher in den zyklon ein und blockiert den halt da ich würde sagen also die größe ist sowas für haus und hof Ne? und alles, alles alles größere, wenn ihr eine größere Fräse dran habt oder äh, eine Kreissäge würde ich den schon ein bisschen größer machen weil er dann einfach zu oft das Teil sauber machen muss genau so. genau der ist in seiner Größe anpassbar ich habe den jetzt hier mal größer gezeichnet ne? und habe auch Rollen drunter gezeichnet könnte man theoretisch auch anders lösen dass man ein Rollbrett drunter stellt das ist also alles möglich und ja, genau, der ist jetzt 300 hoch, das würde auch passen. Ja, und ich denke mal, das ist auch eine coole Variante. Und wenn euch das jetzt gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt in die Kommis eure Meinung und was ihr noch besser machen würdet. Also, das hier ist meine aktuelle Absauganlage und ich erkläre euch jetzt einfach mal, was mich daran stört, erstmal wie sie funktioniert ne? und äh, was mich dann daran stört und was ich mit der anderen Absauganlage besser machen möchte. Wir haben, ihr seht das mal, wir haben ganz normalen Zyklon, die kennt ihr von YouTube schon, die Wirkungsweise dürfte jedem klar sein. Hier drinnen landet der ganze Grobschmutz und der Feinstaub geht unten in den Hauptfilter rein. Ne? Das ist jetzt schon mal Punkt 1. Also ich muss äh, immer das Teil hier rumklappen. Normalerweise habe ich da einen Eimer drunter stehen, ne? wenn ich das Teil gruppier mache. Und dann komme ich erst an den Filter dran, damit ich ihn sauber machen kann. Das stört mich ein bisschen, also nichts gegen diese Teile, die sind top. Das sind echt geile Staubsauger. Und was mich noch stört, ist halt, dass ich hier den Deckel abmachen muss. Wer ne? ja, das kennt hier ist halt immer der Schlauch dran. Und ich muss jetzt hier den Deckel abmachen. Muss den wechseln. Ne? Und muss jetzt halt hier. Nein, es ist schon cool. Aber es geht mir um die Zeiger. Ne? Hier würde jetzt halt der Eimer stehen. Ich mache es nicht, weil ich dann den ganzen Staub in, äh, im Gesicht habe und äh, würde den Eimer dann halt voll machen mit dem Staub, der hier drin ist. Okay. Okay. Und natürlich die Frage, ob ich mit dem Gewicht von der anderen unter, unter Linie komme. Das wird schwer umsetzbar sein. Aber wir probieren es mal. Wo muss ich kurz mit dem Ergebnis landen? Ja, hier ist noch so ein kleiner Dachfach jetzt einfach den äh, Schlauch durchgeführt. Ne? Und hier passt dann halt auch äh, genau das Geschirr rein, also äh, den, der Saugstaub pass, passt einmal rein. Also der ganze Quatsch passt dann halt hier rein ne? und man hat dann halt noch drei Meter Schlauch, die drumherum gehen und da kann man auf der Baustelle äh, schon sehr gut mitarbeiten. Und die Sache ist die. Ich denke mir, ein kleines bisschen besser geht es noch. Also ein ganz kleines Müchchen. Und äh, ja, das möchte ich jetzt umsetzen. Und zwar mit euch. Ja, wenn ihr aufnehmt, guckt bitte immer, immer, immer im OBS, ob das Mikrofon noch angeschaltet ist. Ich habe es nämlich eben schon mal aufgenommen. Und ja, es ist halt kein Ton aufgezeichnet. Okay, für mich ist es jetzt die zweite Runde. Ähm, wir gehen mal davon aus, äh, ihr habt so eine Zeichnung hier und ihr habt jetzt die Maße, die ich euch gleich geben werde. Und wollt das Ding jetzt zuschneiden. So, Ich habe das jetzt in meinem Fall, in diesem Fall mit einer Tauchsäge gemacht und einer festen Führungsschiene. Das ist schon so das Beste, was man so zu Hause haben kann, um Plattenmaterial zu schneiden. Auf einer Kreissäge äh, ist das alleine halt äh, aufgrund der Maße, die ich jetzt hier hatte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, was ihr für Plattenformate habt oder nicht habt. Oder, äh, ja, bestellt oder nicht bestellt. <lacht> oder guckt das Video einfach nur, weil ich so ein schönes Gesicht habe. Das kann auch sein. Würde mich auch freuen. Ne? <lacht> Aber äh, um aufs Wesentliche zurückzukommen, äh, bei mir war es jetzt so eine 12 mm birken multiplex platte mehrschicht Verbundholz, sagt der Fachmann. Und da habe ich mich aufklären lassen. Ich bin ein ganz schlauen. Und jedenfalls sagen alle Multiplex dazu. 12 mm so stark, 2,50 m x 1,25 m ist mein Format. Und da schmeiße ich im Sketchup immer die Platten hier drauf. Klatsch. So, und dann weiß ich, wo ich lang schneiden muss. Und ja, ihr habt die jetzt auch. Wenn ihr die äh, in der Version nachbauen wollt, äh, macht euch einen Screenshot, speichert den ab, geht in eurem Tischler und sagt, dass die Plattenmasse will ich haben. Das ist das Allereinfachste. Gebt den 5 Euro in die Hand und dann ist er zufrieden. Also vielleicht auch 7 oder so. Je nachdem, wie gut er den kennt. Ja, so, das war es auch schon zum Zuschnitt. Dann schrauben wir das Ganze hier zusammen. Und zwar mit Schrauben, die ich euch gleich zeigen werde. Dafür machen wir jetzt aber einen kleinen Cut, weil ich muss erstmal noch dieses Bildchen aus dem Internetchen herunterladen. Und dafür muss ich jetzt erstmal den großen Hahn fragen. Der große Hahn. Der Kuckelhahn. So. Genau. Ja! Da seht ihr meinen Schraubenshop. Da bestelle ich, wenn ich Schrauben brauche, ab 150 Euro Versandkosten frei. Schraubenshop 24. Schrauben, Schub 24. Aber das sind die. Die haben, glaube ihre Seite geändert, ne? Die Holzbauschrauben. Ist Ich war lange nicht mehr hier, weil ich mache dann meistens immer eine Großbestellung Schrauben, Und ich will euch jetzt meine Lieblingsschrauben zeigen. Torx. Torx. Nee, Torx nehmen wir nicht. Kreuz, wir nehmen Kreuz, weil die besser auf dem akku stehen. Durchmesser 3 mm, Länge 40. Gewinde, Teilgewinde, Verpackungseinheit 1000 Stück. So, die kosten 9,11 Euro und die sehen so hier aus. Das sind in meiner Welt, ich kenne keine besseren Schrauben, die dafür ähm, geeignet wären. Ne? Also damit schraube ich diese, diese, diese ganzen Verbindungen. Man kann das natürlich auch mit dem Dübel verbinden, den ganzen Quatsch. Ne? Oder man kann es auch auf Gehrung schneiden. Es gibt tausend Möglichkeiten. Für mich ist das jetzt ein Prototyp gewesen und den schraube ich immer mit Schrauben, weil es das Einfachste ist. Ich kann nochmal auseinanderschrauben, wenn was nicht passt, kann ich es ein bisschen hinschlagen. Deswegen mache ich das so in dem Pfeil. Ne? Und die kommen halt hier. Okay, ich habe vergessen umzuschalten. Ich sehe es gerade, wo ich das OBS zugemacht habe. Ich habe äh, nicht dahin geklickt, dass ihr das seht. Und deswegen... Äh, Gibt es jetzt mal die Zusammenfassung, die ich eben schon mal aufgenommen habe. So ist das halt am Anfang. Neue Sachen sind erstmal schwierig. So. Also wir gehen jetzt davon aus, dass ihr den Zuschnitt fertig habt und wir waren jetzt bei den Schrauben stehen geblieben. Genau. Und die kommen jetzt hier, hier und hier rein und das umlaufen. Ne? Also hier eine Seite, da an der Seite, hier unten drei Stück, da drei Stück. Hier unten drei Stück und so weiter. Wenn man natürlich jetzt hier noch Schraube reinschraubt, dann guckt die hier raus. Ne? Ist klar. Auf der anderen Seite nicht so, weil da ist kein Loch. Ne? Den Ausschnitt hier, der kommt in dem nächsten Video, weil ja, die zehn Minuten sind jetzt glaube ich schon voll mit dem Wesentlichen. Die Maße habt ihr, der Zyklon. Ähm, ich könnte euch jetzt meine Maß hier dranhauen. Ich weiß auch nicht, wie groß euer Zyklon ist, weil ein bisschen Abweichung haben die alle. Und ja, da will ich euch jetzt nicht verwirren. Und ja, bis dahin. Ich hatte gesagt oder geteasert, dass es eine kleine Überraschung gibt. Die kommt jetzt auch in Form eines kleinen Memes, das ich zusammengebastelt habe. Bitte nicht so ernst nehmen, es ist ein Mem. Nur Spaß von mir. Und ja, beste Grüße. mal, was ist mit dem los? Okay, dann habe ich nicht gerechnet, aber stark, Leute.